Es Supreme! Supreme! Supreme! mehr, Supreme, Supreme, Supreme, Supreme, Supreme, Supreme. Miss kommt und fällt die Szene, Kriegsbefehle, Befehle, wenn ich rapp, ich bucke ich Spaß aus meiner Seele, ich wähle und gebe die Stimme von mir zum Beat Auf der Street gibt's viel zu viele Missdienst, Brat und Rennen Roll Sirenen, Siren, sieht man den Bild und zweitens halt, weißt du, die Text und die Jankies wegen Lines russe sei ist gefährlich, ich bin ehrlich, doch ich bin Hell, ich weil ich nähm' mich meinem Ziel, digga Wenn ich rappe auf dem Bild, digga Schreien alle mero Weg digga Mero's Shit ist ein Hit, digga wenn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen und normale QDH, Rap, Resent, mehr Rap, und sie kennen 428 ist die Gang, es macht Bang. Meine Fam, Russesheim heim, Schüsse fallen. Ach, ich sörf, ich baller und baller, die Reime miese, bla. Ich bin für die scheiß Dänemark, guck's mich an und ich liebe das. 6 und 4, QDH ist eine Gegend ohne Regeln, kein Benehmen. nachher stehlen in 4 Moneten, mache dich Schneller und du lass weg. Digga, weg. Wenn ich rap auf dem Bild, Digger Schreien alle Mero Fake, Digger Mero's Schiff ist ein Hit, Digger Wenn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen Normale Merylmiss Merylmiss Oder Merylmiss yeah, Merylmiss Merylmiss Wenn ich rappe, fliegen Merylmiss Merylmiss Merylmiss Ich bin nicht mit Brardum und Schock und Ja Amigo, Spino, wird Mio gejagt wie Al Pacino Mach du's nicht sein, weil du weißt, ne jeder wird Männer Ich ändere mich nicht für Blender, mit Blender, mein ich versende Aber nein, nein, Meru bleibt für immer auf dem Boden Mit Strophen, Zerzäckliche Jeden wird im Trap neu geboren Wir holen uns alles, lassen uns gut gehen Fickst du mit der Gang, dann wirst du sicherlich nur blutig Fingst du den Sack und ist die Letzte zu acht bist du selbe bemerkst du sein, wird schnell bist mit der Nacht Ticker macht, kämpfer Nacht, J. Joe, I was, I past, bro. Digga, wenn ich rappe auf sie Digger schreien alle Mero fake, Digga. mehr Shit ist ein Hit, Digga. Wenn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen nur normale ja, Wenn ich rappe, fliegen Mere Mies, Mere Mies. Let me-